Innovationen in Wassersystemen. Ich werde immer wieder gefragt, was man so machen kann im Hausbau, was für Toilettensysteme kann man einbauen, aber auch wie kann man Energie sparen im Zusammenhang mit Warmwasser und Wasserfilter, welche und so weiter. Ja, und dazu habe ich jetzt mal eine, einen Vortrag zusammengestellt, wo ich in knapper Form die ganzen Möglichkeiten zeige. Und Wassersysteme sind großräumig, so es geht nicht um Wohnungen und einzelne Häuser, sondern es geht darum, wie insgesamt Wasser und Abwasser organisiert werden können. Ja, diese Sachen möchte ich erzählen, so Hintergrund der Innovationen in Wasserinfrastruktur, Übersicht über einige aktuelle Entwicklungen, dann zeige ich die aus meiner Sicht sinnvollen äh, Entwicklungspfade und äh, Diskussionen dann bitte unter dem Video. Ich freue mich über Rückmeldungen und gehe auch da auf Fragen ein. Ja, die Abwassersysteme, die wir heute haben, sind äh, riesige Maschinerien, äh, die die Nährstoffe die wir mit den Lebensmitteln in die Stadt führen, in Abwasser verwandeln und damit wird vom Land immer mehr an Nährstoffen ins Meer geleitet. Also Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel, Spurenelemente und das ist etwas wo der Boden dann immer schwächer wird und hoher Energieaufwand zu leisten ist, um äh, Stickstoffdünger äh, wiederherzustellen oder Phosphorabbau zu machen. Die Ressourcen für Phosphor und Kalium, Schwefel und weitere enden auch in wenigen Jahrzehnten. Insofern ist das alles keine sonderlich gute Idee. Ähm, die äh, andere Seite der äh, ja, Ver Verarmung von ähm, Böden äh, auch durch Abwassersysteme, aber äh, nicht nur, sondern auch durch falsche Landwirtschaftspraxis äh, und äh, der Mensch hat halt zwischen 1950 und 1990 ein Drittel aller fruchtbaren Böden stark degradiert oder zerstört. Und das ist eine katastrophale Entwicklung, die auch den Wasserkreislauf zum Zusammenbrechen bringt. Wenn die Böden kaputt sind, gibt es nur noch Flut und äh, Trockenheit und nichts mehr dazwischen und äh, das sehen wir in vielen Teilen der Welt. Es kann sehr leicht umgedreht werden mit regenerativer Landwirtschaft, mit äh, anderen Methoden der Bodenbewirtschaftung, äh, aber auch mit einem anderen Umgang mit Wasser und Abwasser. Ja, Dann gibt es noch ein Thema, die Summe der Effizienzsteigerungen im Gebäude wird... Ich sagte mal hier möglicherweise zu einem Versagen vieler der bestehenden Kanalnetze führen. Zu wenig Durchfluss, Einfrieren, anaerobe zustände also kein Sauerstoff mehr drin und dann gibt es Gestank. Und deshalb ist die Frage, die wir heute stellen, wie geht es weiter, was kann man machen? Umbau ist erforderlich dieser Systeme, aber die globale Entwicklung läuft sehr, sehr langsam. Wir haben also, wenn wir hier sehen, wo in der Welt überhaupt im nennenswerten Maße Abwasser behandelt wird, dann sieht man, dass im ganz, ganz großen Teil der Welt ja einfach nicht mal Kanalnetze sind, wobei Kanalnetze nicht unbedingt eine gute Idee sein müssen. Aber auf jeden Fall muss man andere Systeme machen. Also das Üble ist halt, dass nur etwa 80, dass etwa 80 Prozent des Abwassers nicht behandelt werden, weltweit gesehen. Und das ist einfach eine Vorstellung, die einfach, einfach unglaublich ist und es braucht neue Ansätze, um da weiterzukommen. Ja, wenn man jetzt an Innovation denkt, gibt es... Drei Innovationsfaktoren, technische Innovation, das ist das, was wir kennen, so ein bisschen Verbesserung, da sind meistens noch ein paar Prozent drin, weil vieles schon durch zig äh, Erneuerungszyklen gegangen ist, formale In Innovation, wie schön wird irgendwas und dann gibt es aber die äh, ganz wesentliche Konzeptinnovation und da spielt die Musik, weil da kann man mit anderen Ansätzen plötzlich ganz andere Dinge erreichen. Die Industrie hat ähm, vorgemacht, wie man mit ähm, Wasser anders umgehen kann. Äh, die großen Wassermengen, die klassische Industriebetriebe gebraucht haben, waren äh, zunächst kein Problem, aber dann in Ländern mit äh, Trockenheit äh, und auch mit äh, der Notwendigkeit, die äh, Abwasserreinigung immer weiter zu verbessern, wurde das zu einem Problem. Vorher war halt auch wie in der Stadt einfach ein Kanalnetz vorhanden, alles wurde abgeleitet, zentrale Behandlungsanlage und die Industrie hat gemerkt, das kostet überall Geld, man kann kaum was wiedergewinnen und hat gewechselt zu solchen Systemen mit Teilstrombehandlung. Also Teilstrom ist da ein gutes Wort. Teilstrom. Und Das heißt, dass man an, an so einer Anlage hier, äh, wenn das jetzt eine, eine Produktionseinheit ist, äh, dort wird dann äh, die, äh, das Abwasser, was hier in dieser speziellen Anlage, was weiß ich, was das sein kann, das kann äh, eine Verchromung sein oder äh, eine Aufbereitung von äh, Lebensmitteln, äh, das Abwasser hat ganz spezielle Inhaltsstoffe, die nicht vermischt sind mit anderen Sachen. Und deshalb kann man hier äh, sehr gut das Wasser zurückgewinnen, äh, aber auch verschiedene Inhaltsstoffe wiederverwenden. Und das Ganze war sehr erfolgreich und äh, plötzlich können solche äh, Abwassersysteme auch noch äh, Einnahmen generieren. Und das... Wasser, was nötig ist, wird immer weniger und es gibt inzwischen auch einige abwasserfreie Betriebe, wo man halt äh, gar kein Wasser mehr braucht von außen, äh, sondern die ähm, ja, einfach eigenes Brunnenwasser zum Beispiel durch, durch sorgsame Nutzung und Wiederverwendung dann verwenden kann. Also der Niederschlag auf dem eigenen Gelände kann ausreichen, so einen Betrieb zu legen. Manchmal ist natürlich die äh, zentrale Wasserzufuhr trotzdem noch sinnvoll, aber das Wegfallen von, von äh, Abwasser, das äh, hat große Vorteile. Man hat mit dem ganzen äh, rechtlichen äh, Prozedere nichts zu tun, was sehr aufwendig ist. Wie sieht das jetzt aus in der Stadt, im Haus, im Gebäude und da kann man einmal sagen, wir haben auf der einen Seite das, wenn man jetzt das, das Ganze hier, was ich hier zeige auf dem Bild, ist das gesamte Abwasser und der erste Schritt ist immer eine Trennung zu machen von Toilette und dem restlichen Abwasser. Aber das, wie im Industriebetrieb macht es keinen Sinn, das alles zu vermischen. Weil dann wird die Wiederverwendung der Nährstoffe äh, sehr schwierig und ähm, das ganze Wasser ist minderwertig, schwer zu reinigen und alles. Das Grauwasser, das ist das Wasser, was dann aus Dusche, Waschmaschine, Küche und alles andere, ähm, das ist die große Menge des Wassers, was verbraucht wird. Das wäre halt hier mal so dargestellt als dieser Kubus, dieses Volumen. Und wenn man jetzt Spültoiletten hat, dann gibt es aber auch eine ganze Menge Wasser, was weggeht über äh, ja, Spül Spülung von Toiletten. Also das ist oft ein Viertel oder ein Drittel des gesamten Wasserbedarfs und das ist natürlich etwas, was nicht sonderlich äh, sinnvoll ist. Äh, nur um diese ganz kleinen Mengen äh, an Urin und noch kleinere Mengen an Fetis wegzuspülen, diese riesigen Wassermengen einzusetzen. Und jetzt gibt es halt ähm, etwas, was wichtig ist. Die kleinen Mengen, hier kleine Menge Urin und die noch kleinere Menge Fäzes, 500 Liter bzw. 50 Liter, äh, hat fast alles an Stickstoff. Phosphor, ist in den Exkrementen zusammen sehr stark drin. Kalium, was man in der Kläranlage nicht eingefangen kriegt, kann man so gar nicht rausholen. Und es gibt fast 50 Prozent der organischen Materialien, also die Materialien, die wieder zu Bodensubstrat werden könnten oder wo auch zum Teil Energie draus gemacht wird, sind dann dort. Und neben den ganzen Dingen, die im Urin sind, haben wir leider dort auch die den ganz großen Teil der äh, Pharmazeutika-Rückstände und deshalb haben wir hier ein Problem. Wenn man das aber getrennt sammelt, die Exkremente, kann man eine Behandlung machen, wo man auch diese Substanzen los wird. Entsprechende Techniken zeige ich gleich. Ähm, wenn man neue Systeme macht, braucht es andere Toilettensysteme. Die übliche Spültoilette verbraucht sehr, sehr viel Wasser, große Verdünnung, das Wasser wird verschwendet. Ich habe selber vor etwa 25 Jahren angefangen, Systeme zu entwickeln auf der Basis von, von Vakuumtoiletten. Dann Trennung das war so ein Trend, der aus Schweden kam. Also die, die Schwarzwassersysteme, da habe ich eigentlich weltweit so eine Pionierrolle gehabt mit ja, ein paar anderen Leuten zusammen und die Urin-Trennung äh, bzw. Nutzung von Urin äh, kam dann aus Schweden äh, von engagierten Leuten und wird inzwischen auch viel gemacht. Ähm, dann, was es schon sehr lange gibt, auch äh, bevor ich angefangen habe mit diesem Thema, waren die Komposttoiletten oder Trock Trocknungstoiletten. Die dann aber durch die Urinabtrennung äh, sehr, sehr viel einfacher wurden. Und jetzt haben wir an, am Institut in der TU Hamburg ähm, Systeme entwickelt, äh, die halt darüber hinausgehen. Und eins dieser Systeme ist ähm, ja, ein Behältertoilettensystem, was hier unten dargestellt ist. Das wäre eine Behältertoilette. Kein Kanalnetz nötig, sehr kostengünstig, aber es braucht halt einen Abfuhrservice und das ist dabei äh, ein Nachteil. Äh, dann könnte man auch aus diesen Spültoiletten, die ja sehr viel Wasserverbrauch haben, wenn man dieses Wasser ähm, wieder aufbereitet, das ist äh, diese Wassermenge wieder aufbereitet, und zur Toilettenspülung wieder verwendet, dann hat man plötzlich Spültoiletten, die gar kein Frischwasser mehr verbrauchen. Und aus diesem auf diesem Weg holen wir die Nährstoffe raus. Das zeige ich gleich auch noch. Das sind zwei Entwicklungen, die beide sehr aussichtsreich sind, beide machbar sind. Und äh, ja, wo man mehr darüber hören wird in Zukunft, wenn es tatsächlich genug Menschen gibt, die sich selber schlau machen, nicht einfach nachplappern, was überall erzählt wird selber recherchieren und sich Gedanken machen und dann Entscheidungen treffen, die mit Realität zu tun haben. Das ist heute schon eine Ausnahme geworden bei den großen Sachen. Und äh, das ist halt etwas, wo man wirklich dann auch gucken kann, was kann man da ähm, erreichen. Zunächst äh, Übersicht über einige aktuelle Entwicklungen in Wasserinfrastruktur. Und äh, da ist erstmal ähm, jetzt seit einigen Jahren, hier zum Beispiel in Hamburg, ähm, wird immer mehr auch ähm, ja, in den städtischen Gewässern geschwommen. Ähm, das ist auch in ähm, anderen Städten ein Trend und ist natürlich tolle Lebensqualität. Also ich wohne hier direkt an der Halsta, hinter mir sieht man sie. Und im Sommer, wenn es warm ist, gehe ich gerne runter in den Garten und gehe eine Runde schwimmen, bis dann die Algen kommen, weil die als da auch zu belastet ist mit Nährstoffen, so dass es dann halt, wenn es sehr sonnig und warm ist, eine Weile, dann fängt es Ende August, September, wird es da unten grün und äh, dann hat man da halt ähm, auch keine Lust mehr zu schwimmen. Es gehen aber immer mehr Menschen jetzt in, ins, ins Wasser rein äh, besonders äh, seitdem es das Stehpaddeln gibt, weil da ist die Hemmschwelle reinzuspringen sehr, sehr gering. und äh, Das ist eigentlich gut, weil dann muss man sich auch mehr Gedanken machen, wie das Wasser wirklich sauber bleibt. Man sollte aber nicht ins Wasser gehen, wenn vorher super starkes Gewitter war, weil dann immer noch Kanalnetze überfließen und auch Rohabwasser mit in den Gewässern ist. So viel zum Schwimmen und die Konsequenz. Für das Wasser in der Stadt ist halt, dass die ganzen Dachflächen, hier sieht man überall Dächer und sehr, sehr wenig äh, Flächen, wo man, wo man etwas äh, ja, Versickerung hat. Und das ist etwas, was äh, jetzt zum Glück auch äh, umgekehrt wird. <lacht> die Versickerung von Regenwasser, also das ist so ein Querschnitt durch eine Mulde, das wäre also zum Beispiel am Straßenrand. Hier wäre Gras, ne? das wäre der Rasen und da macht man solche Mulden und der Regenabfluss geht dann hier rein, staut sich auf, wenn es ordentlich regnet und das hat dann Zeit zu versickern und erhöht dann das Grundwasser im Laufe der Zeit. Wird zum Glück immer mehr gemacht, es ist teilweise gesetzlich vorgeschrieben und ähm, sehr erfolgreich. Und da wo kein Platz ist, da wird dann halt unter Straßen, unter Parkplätzen werden so Versickerungseinheiten gebaut. Das könnte dann so ein großer Kasten sein, das sind zum Teil so Kunststofffüllkörper, wo das Wasser erstmal zwischengespeichert wird und dann äh, von da aus äh, langsam versickern kann. Weil man braucht erstmal den Rückhalt. Retention und das braucht Volumen und das ist in der Stadt halt oft nicht vorhanden. So kann man das halt unterirdisch schaffen. Die meisten Architekten und Stadtplaner haben leider andere Vorstellungen von Stadt und so sehen wir die großflächige Pflasterung ohne jede Versickerungsmöglichkeit, obwohl das eigentlich ja, seit langem bekannt ist, dass das einfach ökologisch nicht sinnvoll ist. Regenwassernutzung gibt es viele Anlagen, empfehle ich selber nicht so sehr, weil äh, ich finde es viel besser, wenn das Regenwasser alles versickert wird und man dann einen Brunnen hat, dann kann man halt das Grundwasser fördern und dann braucht man diesen ganzen Kletterradatsch nicht. Ne? Also da lieber eine äh, Pumpe ins Grundwasser und da das äh, Wasser direkt rausholen und wenn Regenwasserversickerung da ist, gibt es auch genug Wasserneubildung. Das eins meiner Lieblingsthemen aktuell ist ähm, die, das Propagieren von Dachgärten. Äh, wir haben ja in der Stadt äh, auf den Gebäuden äh, häufig einfach äh, irgendwelche äh, was weiß ich, Materialien, dass das Wasser äh, möglichst schnell abfließt und dann... Ja, fallen da große Wassermengen an. Das sollen einfach mal hier so Gebäude sein. Ne? Und ähm, was jetzt äh, immer mehr gemacht wird, zum Glück, das ist äh, eine Dachbegrünung, dass man halt auf die Dächer so, eine, so ein dünnes äh, Substrat drauf bringt, wo halt dann ähm, ja einfach die, die äh, das Wasser ein bisschen aufgehalten wird, die Umgebung wird gekühlt dadurch, es sieht schöner aus und das ist halt etwas, was eine gute Entwicklung ist, wo etliche Städte, zum Beispiel auch Hamburg, Förderprogramme haben, wo man für Dachbegrünung und da empfehle ich die extensiv, also nicht intensiv mit dicken Substraten, das ist sehr pflegeaufwendig, aber die dünnen Substrate und die bilden dann ein, ein mager Rasen und das ist etwas, was ökologisch viel zu wenig ist. Also das ist sehr hochwertig für die Natur. Es muss dann nicht bewässert werden, weil intensiv Begrünung muss dann bewässert werden, verbraucht dann wieder Wasser, gerade in der Zeit, wo es Wasser sehr knapp ist. Und jetzt ähm, interessiert es mich, dass wir dann einen Schritt weiter gehen, dass wir halt anstatt nur einfach Dachbegrünung machen, äh, halt... Äh, ein Dachgarten machen, dass halt hier ähm, auf dem Dach entsprechende Einbauten sind, wo man dann äh, Beete hat, wo Pflanzen wachsen, vielleicht auch ein paar Sträucher. Ähm, und wenn es sehr stark regnet, kann man hier das Wasser zurückhalten. Und das dann nach dem Regen entweder nutzen oder ganz langsam äh, abgeben in Versicherungsanlagen oder wenn es sein muss äh, in Kanalnetze. Ja, das ist etwas, wo wir äh, jetzt über Masterarbeiten die Machbarkeit festgestellt haben. Es geht und äh, es kommt dabei eine Miete raus, also entweder ein Mietaufschlag, wenn der Dachgarten für alle zugänglich ist, der sehr überschaubar ist oder halt eine Vermietung von einzelnen Parzellen oder eine Kombination von beiden. Ist absolut machbar, aber es gibt deutliche Mehrkosten beim Bau und das muss natürlich irgendwie refinanziert werden. Es wird einem wahrscheinlich niemand schenken und insofern wäre da eine kleine Miete für so einen Dachgarten drin und ich wäre sofort dabei. Gut, ich habe einen Garten jetzt hier und obwohl ich mitten in der Stadt lebe und das ist ein Privileg, was nicht so viele haben. Aber ansonsten würde ich wirklich sehr gerne ähm, auch einen, einen Dachgarten haben. Da ist dann Sonne, man kann ein bisschen was produzieren, die Kinder lernen, wie man Gartenbau macht und so weiter. Ja, dann weitere Sachen jetzt über die ähm, Möglichkeiten im Haushalt was zu machen. Ähm, ein Riesenwasserverbraucher ist natürlich die Dusche. Und jetzt haben die normalen Duschen haben so ungefähr einen Durchsatz von 18 Liter pro Minute. Man muss wirklich mal einen Eimer drunter stellen unter die eigene Dusche und dann kriegt man eigentlich einen Schock, wenn man sieht, wie schnell der Eimer voll ist. Ich habe jetzt seit was weiß ich 15 Jahren ungefähr eine Dusche mit 6 Liter Durchfluss. Und da gibt es leider sehr viel Schrott im Angebot. Also die Duschköpfe, die man so im Baumarkt kauft, äh, sind oft gefährlich, weil die so einen Sprühnebel machen. Das Duschen macht keinen Spaß mehr. Äh, und diese, wenn man diesen Sprühnebel einatmet, kann das auch Probleme geben mit äh, Legionellen und so weiter. Und es gibt einen besonders äh, guten Duschkopf von einer kleineren Firma, den ich hier halt empfehle und das ist halt ein Pionier auf dem Feld. Er hat selber durch, dadurch, dass er sich um die Kinder gekümmert hat, hat er dann Zeit gehabt, so an Innovation zu denken und hat so einen Duschkopf entwickelt, wo das Wasser sehr stark verwirbelt wird und dann halt so Wassertropfen, entstehen, die in Luft haben und das ist etwas, was wunderschön ist, also man duscht im Grunde mit, mit nach dem Gefühl nach sehr, sehr viel Wasser und ähm, es ist aber ein sehr sparsames Teil und man kann irre Mengen Energie und Geld einsparen, äh, sowas amortisiert sich innerhalb von wenigen Monaten und es ist eigentlich traurig, dass das nicht gemacht wird. Äh, im größeren Stil. Also das würde ich sehr, sehr empfehlen und sie sparen tatsächlich jede Menge Geld und, und äh, Energie ein. Und natürlich spart man auch eine Menge Wasser ein, was in wasserarmen Regionen oder Zeiten halt dann auch extrem wichtig ist. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, die Wärme in der Dusche. Im, im, in der Dusche kommt ja erstmal ordentlich warmes Wasser raus und da gibt es eine Firma aus äh, Belgien, ähm, die hat äh, so einen Wärmetauscher entwickelt, mit dem man etwa 50 Prozent der Wärme zurückgewinnen kann ähm, und das ist ein, ein schönes System, was man natürlich auch einbauen sollte. Ähm, dann äh, für Hausinstallationen, äh, wie gesagt, werde ich immer wieder gefragt, was kann man machen, um Wasser zu filtern im Haushalt. Die meisten Menschen aus der Wasserwirtschaft lehnen so etwas strikt ab. Ähm, da gibt es auch einen guten Grund für, weil die äh, Menschen, die solche Filteranlagen einbauen, also es geht da halt um ähm, ja, Anlagen, die... also hier wäre jetzt... Ähm, na, das will der Stift hier nicht mehr... Äh, dann wäre hier äh, das Waschbecken und äh, der Wasserhahn und ähm, dann kann man an der Stelle hier ähm, einen Anschluss haben und von dort ähm, geht dann ein kleiner Schlauch, da wird dann Wasser abgenommen und das geht dann bei den einfachsten Geräten zu einem Filter, der dann hier einfach daneben steht. Sorry für das Zeichnen mit der Maus, ist das ein bisschen, bisschen doof. Und dann hat man hier halt einen, äh, einen extra Wasserhahn, wo halt dann gefiltertes Wasser rauskommt. Und äh, diese Filter sind ähm, tatsächlich äh, verfügbar, auch in guter Qualität. Aber die die, der große Kritikpunkt daran ist, dass die äh, Menschen, die solche Filter einbauen, die Filter nicht wechseln. Und das ist auch so. Natürlich, wenn jemand äh, sowas einbaut, dann vergisst man das, man, man weiß nicht mehr, wann das gewesen ist, auch wenn es da Aufkleber gibt, wann man das tauschen muss. Ähm, nur jetzt kann man natürlich sagen, sowas dürfen Leute gar nicht in die Hände kriegen. Oder man kann sagen, wenn ihr das macht, dann geht da verantwortlich mit um. Das Nicht-Wechseln der Filter ist durchaus gefährlich, hygienisch gefährlich und ähm, man kann ja einen Filter kaufen und dann so ein Abo machen für die Filter, dass so äh, nach der Zeit, wo der Filter getauscht werden muss, das sind typischerweise halbe Jahre oder ein, einmal pro Jahr, ähm, dass man dann immer automatisch so einen Filter zugeschickt kriegt und dann weiß man, aha, jetzt muss ich den austauschen. Und da gibt es zwei ähm, wesentliche Wege, die man hier gehen kann für die Filter und ähm, das eine ist ähm, Aktivkohle und das andere ist Reversosmose. und ähm, die Aktivkohle Filtration ist in der Wasserwirtschaft ein sehr, sehr weitreichendes, weitgehendes Verfahren, was sehr, sehr viele Schadstoffe rausholen kann. Wenn man jetzt das gesamte äh, Leitungswasser äh, beim Wasserwerk mit Aktivkohle reinigen will, ist das sehr, sehr aufwendig. Und insofern finde ich das schon gar nicht so unpfiffig, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier so einen kleinen Aktivkohlefilter hier neben den Wasserhahn und habe dann halt... Ähm, diese sehr hochwertige Reinigung. Und wenn man den Filterwechsel macht, ist da halt auch kein Risiko. Ähm, viele Menschen, die dann das äh, ganz perfekt machen wollen, die holen sich dann ähm, Reverse-Osmose-Anlagen. Ähm, die sind dann eher nicht auf oben auf der Spüle, äh, sondern das sind eher Anlagen, die in so einem Kasten untergebracht sind mit Armaturen, wird angeschlossen und dann hat man hier so einen kleinen Wasserhahn, wo dann das Wasser aus Reversosmose rauskommt. Und das ist, es spricht einiges dafür, das Wasser so weitgehend aufzubereiten. Und ähm, die Bemerkungen mit dem Filterwechsel und so gelten hier genauso. Ähm, die Reversosmoseanlagen sind oft relativ teuer, auch oft sehr viel teurer als eigentlich Reversosmose kosten müsste. Es gibt auch ein paar kostengünstige Systeme. Und ähm, es gibt ähm, ja ein großes Problem bei der Reversosmose, ähm, dass es auch vielleicht manches zu viel daraus holt. Äh, es gibt von der Wissenschaft her eine ganz klare Erkenntnis, dass ähm, in den Gegenden, wo Menschen Spurenelemente Mangel haben, am Beispiel von Lithium, ein wichtiges Spurenelement, das sogenannte Glückselement, ähm, dass in Gegenden, wo äh, in der Nahrung nicht genug Lithium ist, was wiederum äh, oft deshalb ist, weil die Böden ausgelaugt ist, weil die äh, ja, Nährstoffe Spurenelemente ins Abwasser abgeleitet werden, statt wiederverwendet zu werden. Und äh, das jetzt gibt es riesige Studien, ähm, wo halt gezeigt wurde, dass in den Gegenden, wo die Menge Menschen Lithiummangel haben äh, aus der Nahrung, dass dann ähm, der ähm, ja Lithiumhaushalt aus dem Trinkwasser aufgebessert wird oder aus dem Leitungswasser, was auch immer man äh, so, so zu sich nimmt. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass in den Gegenden, wo die ähm, ja, Lithiumversorgung ähm, über das Trinkwasser offenbar hauptsächlich funktionierte, bei ähm, der ähm, Wegnahme dieser, dieser ähm, Quelle aus dem Trinkwasser, also bei Leuten herausgefunden, nicht Wegnahme, sondern dass in den Gegenden, wo kein Lithium im Trinkwasser war, weil es gibt welche Fässer, die das natürlicherweise haben, andere haben das nicht, äh, dass in solchen Gegenden, wo ähm, das äh, kein Lithium war, die Menschen sehr, sehr viel mehr Depression hatten, es gab sehr viel mehr Suizide, es gab sehr, sehr viel mehr Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen und alles. Und ähm, da scheint Lithiummangel eine riesige Rolle zu spielen. Und es waren nicht Kleinigkeiten, das war doppelt so viel, bis dreimal so viel äh, Depressionen und Suizide und so. Also katastrophal. Und ich finde es absolut Unglaublich, dass diese Studienlage, wissenschaftliche Lage, riesige Studien, auch 30 andere Forschungsergebnisse, die das bestärken, dass das einfach so ignoriert wird, die Menschen leiden und ähm, das ist halt einfach was, was so die Verdorbenheit der Politik zeigt, die verwoben ist mit Wirtschaftsinteressen bis über den Hals hinaus und man merkt es aktuell auch, wie, wie krass das gehen kann und das läuft jetzt so krass, dass dieses System ja hoffentlich bald mal erkannt wird. Die Naivität der Menschen ist, glaube ich, unerschütterlich. Und ähm, diese wichtige Studie wurde unter den Tisch gekehrt. Es wird nicht gehandelt. Äh, das Glückselement ist vielen Menschen nicht bekannt. Äh, Sie können auch mal gucken, Verfügbarkeit als Nahrungsergänzung in der EU. Ähm, und ähm, deshalb ist es halt so, wenn man jetzt privat so eine Reversus-Mose-Anlage einbaut, wo es ja tatsächlich viele gute Gründe für gibt, ist da die Gefahr, dass halt zum Beispiel jetzt Lithium mit rausgenommen wird. Und wenn das die wesentliche Lithiumquelle war, kann sein, dass jemand dadurch depressiv wird. Und da könnte man dann sagen, depressiv. durch Wasserfilter. Okay, aber jetzt äh, weiter, hm, jetzt hier an der falschen Stelle, ähm, wieder zurück zu den, direkt zu den ähm, Wassersystemen äh, und es gibt viele Entwicklungen in Richtung Urinsortierung, also es ist halt eine wasserfreie Urinsammlung an Urinalen, Problemlos möglich über solche Membranen. Also Firma Kerak hat das seit langem und das ist klasse. Und einer der großen Vorteile ist, dass die, das Urin selber nicht so ähm, verblockt. Also dass äh, man sieht ja bei, bei Urinalen oft, dass dann die Leitungen verstopfen, dann müssen äh, hier die Kacheln aufgekloppt werden. Und ähm, das ist etwas, was nicht mehr passiert wenn man Urin getrennt absammelt und dieser Geruchsverschluss funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt diese Urinale dann auch ganz ohne Wasserspülung. Es gibt auch welche, die dann irgendwie vielleicht zweimal am Tag spülen und die sind über Jahre erprobt inzwischen. Das geht wunderbar. Es gibt Urin-Trenntoiletten auch. Hier ist so ein, so ein kleiner Einsatz. Das war mal mein früheres Haus, da habe ich das selber mal eingebaut experimentell und hier war dann halt so hier unten drinnen ein, ein Rohr, was, was halt Urin getrennt abgesammelt hat. Ähm, wir haben ja oder mit meinem früheren Ingenieurbüro ähm, habe ich selber auch ein großes Projekt mitgemacht in Linz in Österreich, wo auch die Urin-Trennung in den Wohnungen ähm, gemacht wurde. Und ähm, dann halt im äh, Kellerraum halt hier solche Urinbehälter waren. Und leider haben diese Trenntoiletten nicht das gehalten, was sie eigentlich versprochen haben. Die verblocken alle nach einiger Zeit. Und ähm, bei diesem Projekt musste das halt dann wieder rückgebaut werden. Aber eine, eine mutige Aktion eines, eines Wasserbetriebes, und wenn man neue Sachen macht, geht auch mal was schief und ähm, das ist halt etwas, wo viele Menschen dieses Risiko nicht eingehen wollen und wir deshalb mit vielem alten Kram äh, stecken bleiben und ähm, neue Sachen oft sehr, sehr zögernd nur angenommen werden. Ja, es gibt ähm, ein ganz neues ähm, Toilettensystem jetzt auch nochmal wieder mit ähm, Urin-Trennung. Das ist ein System, was ursprünglich Ulrich Braun, mit dem ich lange zusammengearbeitet hatte, der inzwischen verstorben ist, erfunden und propagiert hatte. Und inzwischen wird das von der Firma Laufen hergestellt. Hier ist mal so ein Querschnitt und die Idee ist, dass im vorderen Teil des, der Toilette Urin würde hier dann reingehen und läuft dann hier runter. Durch diesen Randeffekt, ne, so an, an ähm, glatten Oberflächen, bleibt ja Flüssigkeit so ein bisschen haften. Und wenn man dann äh, die Toilettenspülung ähm, betätigt, äh, dann fließt das hier ähm, so schnell, dass das halt nicht in dieses kleine Loch geht, sondern halt hier ins Abwasser mit reingeht. Und das ist ein formschönes Teil. Die Idee ist... Äh, Klasse, und äh, das ist halt etwas, was man halt hier im Haushalt machen kann. Ähnlich das Projekt, was wir in äh, Österreich damals gemacht hatten. Und man wird sehen, wie erfolgreich das ist. Das System könnte besser funktionieren. Äh, ich bin aber insgesamt, was Urintrennung oder besser Sortierung betrifft, inzwischen relativ skeptisch. Und man muss eh die Exkremente gesamt behandeln. Deshalb habe die Dinge, die ich vertrete, sind halt äh, komplette Schwarzwassersysteme, wie wir das nennen. In Holland hat man sehr, sehr viele Projekte gemacht mit ähm, Urinnutzung. Äh, Hier ist eine Düngerproduktion, ähm, sogar die, die in Holland da äh, arbeitet. Ja, dann ähm, komme ich zu den äh, sinnvollen Entwicklungspfaden die aus meiner Sicht ne? nicht, dass sich jemand aufregt und sagt, nee, wie kann man nur, das ist meine Sicht mit 30 Jahren Erfahrung in vielen praktischen Projekten in vielen Teilen der Welt und mit, mit ja, äh, Jahrzehnten von Forschungsstunden jetzt mit meinem Team und ähm, wir haben sehr, sehr vieles veröffentlicht, was in der Institutswebsite auch äh, abgerufen werden kann, also die, die, die, die Website der tuhh.de und äh, dann haben wir halt slash aww -w. und da sind unter Literatur sehr, sehr viele Materialien für das ganze Thema äh, wer sich da weiter äh, interessiert. Ähm, es gibt ähm, auch inzwischen richtige Arbeitsgruppen zum Thema neuartiger Sanitärsysteme und ähm, das was ich äh, inzwischen halt als sinnvolle oder besonders sinnvolle Wege ansehe ist der sogenannte Schwarzwasserkreislauf. Äh, das kann man mit Grauwassertechnik zusammen urban dann auch ohne Kanalnetz machen. Es sollten aber zumindest 600 Wohneinheiten, das wären was weiß ich da 1500 äh, Leute etwa, äh, damit das sich rentiert. Und das System halte ich für besser als das Vakuum-Biogassystem, was ich selber entwickelt habe. Der Schwarzwasserkreislauf wurde von dem schon genannten Ulrich Braun entwickelt. Dann gibt es äh, Therapeter-Behältertoiletten, sehr einfaches äh, Sammelsystem, es geht auch urban. Und äh, das ist sehr aussichtsreich äh, für eine Lösung, die überall in der Welt funktionieren könnte und das zeige ich auch gleich kurz. Und dann gibt es die äh, Trocken-Trenntoiletten für sehr ländliche Regionen, wo die Leute sich äh, selber kümmern. Ähm, ich habe das hier jetzt nochmal einfach als. Ähm, ja äh, Text so kann man anhalten, sich anschauen, wenn man, wenn es einen mehr interessiert. Ähm, Vakuumtoiletten. Also ich habe selber vor 25 Jahren ein System entwickelt, aufgrund der Tatsache, dass normale Spültoiletten viel zu viel Wasser verbrauchen. Ich gesagt, okay, Vakuumtoiletten im Zug, im Schiff im, im, im Flugzeug verbrauchen viel weniger. Und durch diese Vakuumtoiletten kann man halt das äh, Toilettenabwasser, Urin und Exkremente ähm, relativ elegant sammeln und dann in eine Biogasanlage bringen und einen kompletten Flüssigdünger zu machen. Das war die Idee dabei und das äh, wurde realisiert in einem Projekt der Expo 2000 der äh, Stadt Lübeck und äh, diese Häuser hier haben Vakuumtoiletten. Im Keller gibt es dort entsprechende eine, eine, Vakuumeinheit und äh, da diese Technik ist halt dort ähm, installiert. Leider ist durch die Gesetzesänderung halt die Nutzung von Volldünger nicht mehr nötig. Also die eigentlich geplante Abfuhr äh, nach der Biogasanlage ist nach heutiger Gesetzeslage nicht mehr machbar. Also die, genau die eigentlich sinnvolle Rückführung der Nährstoffe äh, ist gesetzlich unterbunden und ähm, wo es Gründe für gibt, aber die Gesetze sind dann so starr, dass auch da, wenn man sinnvolle Systeme macht, äh, das plötzlich nicht ähm, aufgeht. Und ähm, solche Systeme sind inzwischen äh, erfolgreich. Äh, Schwarzwasser, die kleine Wassermenge, das sind jetzt tatsächliche Messwerte, 4,8, knapp 5 Liter äh, Wassermenge pro Person und Tag, aber fast alle Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Spurenelemente und alles da drin. Und dann das ähm, Grauwasser, äh, knapp 60 Liter, also der Wasserverbrauch in dieser modernen Siedlung, die alles haben an Technik, ist ungefähr 65, manchmal 70 Liter pro Einwohner und Tag. Also ungefähr die Hälfte von dem, was wir üblicherweise woanders haben. Äh, beim Phosphor ist leider mehr Phosphor durch Geschirr Geschirrspülmaschinen, Tabs äh, zu sehen, aber das wird, glaube ich, jetzt wieder weniger durch Gesetzesänderungen. Ähm, solche Systeme sind dann inzwischen neben unserem Pilotprojekt in Holland und auch durch dieses Pilotprojekt. Wir haben sehr, sehr viele Besucher gehabt, 6.000 bis 7.000 Besucher aus aller Welt. Und ich habe viele Vorträge in Holland gehalten und äh, daraus sind dann mit entsprechenden Besuchen bei unseren Projekten und der Überprüfung sind auch solche Projekte entstanden. Äh, das hier ist ein äh, Projekt mit dem Schwarzwasser. Äh, Vakuum-Biogas-System äh, der Forschungseinrichtung Wetzys in Holland und da gibt es ein entsprechendes Ingenieurbüro äh, desa.nl äh, und die planen inzwischen solche Systeme auch in anderen Teilen der Welt. Das ist jetzt für die eine ziemlich erfolgreiche Sache. Äh, hängt alles mit an der Universität Wageningen. Interessanterweise eine Agrar, ursprünglich eine Agraruniversität, die sich halt für das Thema Nährstoffrückgewinnung aus Abwasser, wo ich einer der Ersten war, die das jetzt so aus der Branche selber vermittelt haben, wo dann halt ein großes Interesse entstand. Ja, Stadt Hamburg, Hamburg Wasser hat das aktuell größte Projekt der Welt gemacht in einem ähm, ähm, ja, Vakuum-Biogassystem mit entsprechenden Verbesserungen. Das ist nicht mehr original das, wie ich es gemacht habe. Es ist aufgebaut darauf. Wir waren natürlich auch im äh, Dialog dort. Äh, die haben eigene gute Ideen eingebracht im Bereich Energie, mehr Energie zu gewinnen und das Projekt ist inzwischen ähm, gebaut von, von der Technik her. Die Gebäude sind noch im Bau und das ist aktuell das größte der Welt. Aber das nächstgrößere ist auch schon mit Baubeginn, das ist Helsingborg in Schweden und das ist hier auch die Firma DESA, die das machen und es ist aber die, ein Projekt der, des örtlichen Wasserbetriebes und in diesem Neubaugebiet hier wird so ein System eingebaut, was sich h nennt und das ist etwas, wo man halt jetzt auch die entsprechenden Nährstoffströme erfasst und nutzen will. Weil das in Schweden auch einen großen Stellenwert hat, gerade der Schutz der Ostsee. Die Ostsee ist vom Umkippen bedroht, also dann kann man es vergessen, in einer Ostsee noch an den Strand zu fahren so krank ist unsere Gesellschaft, dass wir solche unglaublichen Sachen geschehen lassen und nur unzureichend handeln. Aber hier zeigen halt Menschen, die machen was, auch sehr weitreichende Konzepte, wo die Nährstoffe dann weitestgehend rausgeholt werden. Und ja, müssen mal sehen, wo wir hinkommen insgesamt. Und dann nicht mit dem Vakuum-Biogas-System, sondern aus meiner Sicht Letztlich noch sinnvoller ist halt die, äh, dieses, dieser Schwarzwasserkreislauf, das ist halt die Trennung Toilette und Grauwasser, wie immer. Und das Toilettenabwasser äh, kommt in eine Behandlungsanlage, Behandlungsanlage äh, mit Biologie und sehr feiner Filtration und wird dann wieder zu einem sehr sauberen, Spülwasser, was dann sehr salzhaltig ist und äh, aber ansonsten halt äh, weiterhin zum Spülen verwendet kann, werden kann. Und da geht dann ein kleiner Teil raus als äh, Volldünger, wo Stickstoff, Phosphor, Kalium, äh, Schwefel und äh, Spurenelemente und so alles drinne ist und das auch gereinigt werden kann von diesen äh, pharmazeutika Rückständen, die wir überall im Abwasser es ist ein großes Problem, die rauszukriegen. Es könnte auch Biogas erzeugt werden und es können auf jeden Fall Bodenverbesserungssubstrate erzeugt werden. Und wenn man das mit dem Grauwasser genauso macht, also auch hier eine eigene Behandlung, Versickerung, kann man auch eine lokale Trinkwasserversorgung herstellen, sodass man gar kein Kanalnetz mehr braucht. Und hier, wir haben dann eine Wassermenge pro Person und Tag, 10 bis 20 Liter pro Person und Tag. Das kann fast überall aus Regenwasser, wenn man das Regenwasser versickert, ähm, dann gemacht werden. Und das ist halt ein, ein System, was äh, ja, eine gewisse Größe braucht. Ähm, wie gesagt, vielleicht 1500 bis 2000 Leute, also ein Gebäudeblock oder äh, ein paar Hochhäuser und so weiter. So, dann, ähm, ach so, diese Firma Aqua gibt es inzwischen nicht mehr ähm, durch den Tod von Herrn Braun. Äh, die Patente sind ausgelaufen, das kann jetzt frei realisiert werden. Also wer da entsprechende Interessen hat, äh, gerne bei uns melden. Wir machen da weiterhin auch wissenschaftliche Forschung dazu und Beratung dieses System ist jetzt äh, auch einmal realisiert worden. Das haben wir mit äh, der Stadtentwicklungsbehörde von Hamburg realisiert, in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof. Dort ist eine öffentliche Toilette, die dann ein, äh, ein, einen biologischen Reaktor hat, wo das äh, gesammelte äh, Schwarzwasser weiter aufbereitet wird. Es wird vorher eine Festflüssigtrennung gemacht. Es ist so, die groben Brocken halt getrennt. Abgesammelt werden. Ähm, hier ist dann der Membranteil, da, wird dann halt die, äh, da werden dann halt hier die, die ähm, ja, weiteren Behandlungen gemacht, sehr feine Filtration. Und letztlich braucht man halt hier dann noch eine äh, Zusatzfiltration, das wäre dann zum Beispiel eine Nanofiltration. Also, das sind hier diese Nanofiltrationseinheiten, Entfernung von Fär Färbung und Mikroschadstoffen wie Pharmazeutika-Rückständen. Das System funktioniert, es läuft, wir haben das in der Forschung äh, sehr intensiv untersucht und es ist fertig für die Anwendung im großen Stil. Ähm, wenn man solche Systeme macht, so ein Schwarzwasserkreislauf, kann man in der Küche auch so ein ähm, ja, so Küchenabfall oder Katz einbauen und das sollte aber dann nicht ins Abwasser gehen, sondern halt getrennt zum Schwarzwasser und dann kann es da mitbehandelt werden und man hat ein großes Problem im Stadtbereich weniger, weil diese ähm, ja, gelben oder braunen Tonnen, wie auch immer, mit dem Bioabfall äh, die Stinken sehr leicht und es ist äh, schwierig, das alles äh, vernünftig einzusammeln. Es ist sehr viel Pl Plastik drin und so weiter. Ja, und wir haben dann ähm, eine Entwicklung gemacht, dass ähm, die ja, Exkremente in einer Behältertoilette, also jetzt um halt zusätzlich zum Schwarzwasserkreislauf noch ein sehr einfaches System zu haben, also der Schwarzwasserkreislauf ist Hightech. Er erfordert viel Technik, eine gewisse Anschlussgröße. Gut, vielleicht geht das irgendwann mal in Richtung Einheiten für einzelne Wohnungen. Technisch ist es denkbar, das bräuchte aber so eine Anstrengung wie die Entwicklung der Waschmaschine oder so. Und ähm, wir haben ein sehr einfaches System entwickelt an der äh, TU Hamburg. Und ähm, das ist äh, hier auch im Internet ähm, zu finden. Es gibt auch ein Video hier in meinem Kanal auch ähm, zu, zu Therapreta Sanitation, wie wir das nennen. Und wir lassen uns da anregen von den, Entwickl von, den von einem fantastischen Sanitärsystem, was es im Amazonas gab, vor, bis vor 500 Jahren. Über tausende von Jahren haben die dortigen äh, Bewohner Bevölkerungszahlen von vielen Millionen, eine also sehr dichte Bevölkerung, über tausende von Jahren äh, zwei Dinge hinterlassen. Nein, kein Atommüll, nein, keine Giftmülldeponien, nein, keine zerstörten Seen und Meere und Flüsse, sondern die schönste, schöne Keramik. Es war kulturell sehr äh, hoch entwickelt, sehr diverse, wunderbare Keramikkunst und ähm, die besten Böden der Welt. Und diese besten Böden der Welt, dort in einer Gegend, wo die Böden Katastrophal schlecht sind, ähm, sind noch heute fantastisch fruchtbar. Also die Leute, die auf so einem Boden leben, haben ein sorgenfreies Leben, genug Essen. Die Nachbarn placken sich ab, schmeißen Mineraldünger drauf, trotzdem kommt da nichts bei raus. Und das ist die sogenannte Terra Preta, äh, schwarze Erde. Und da gibt es auch einiges im Internet, wenn das mehr interessiert. Und diese schwarze Erde ist halt aus Bioabfällen, aus Knochen und halt auch aus Exkrementen von Mensch und Tier entstanden. Und damit hat man halt ein Sanitärsystem, was die besten Böden der Welt macht. Und das hat mich dann angetriggert, etwas zu entwickeln, dass wir sowas ähnliches hinkriegen. Und der große Trick, der da gemacht wird und da danke ich sehr dem Dr. Heiko Piplo für diese Idee. Der hat nämlich dann gesagt, ja, wir haben wahrscheinlich bei den Therapreta-Systemen eine Laktofermentation gehabt und damit halt die Geruchsbildung unterbunden, also wie bei Sauerkraut, kann man halt auch Exkremente in Milchsäurefermentation versetzen. Das Toilettensystem muss nicht komplett trocken sein. Wir haben hier im Design so ein eine kleine Sprühdüse. Und die kann dann genutzt werden, um halt mit Druck und sehr wenig Wasser die Schüssel zu reinigen. Und dann, wie bei Müll einsammeln, kann dann halt das abgepumpt werden. Einmal in der Woche so also bei Einzelhäusern und im Geschosswohnungsbau kann man das aber auch äh, so kombinieren, dass man halt einen, einen Zwischenbehälter hat, wo halt im entsprechenden Abstand diese Toiletten halt hier entleert werden. Auch hier die Küchenabfall Küchenabfallzerkleinerer möglich und äh, damit kann man halt dann tatsächlich dann Sammeltank, der, was weiß ich alle zwei Monate, drei Monate abgeholt wird. Ja, das ist etwas, was machbar ist, sehr kostengünstig, braucht kein Kanalnetz. Es geht in äh, Slums und es geht auch für äh, ja, tolle Wohnungen. Ähm, das Design ist da. Äh, die technischen Details äh, können dann fertig entwickelt werden, wenn irgendwo ein ausreichend großer Bedarf ist. Es müssen direkt mehrere tausend Toiletten äh, angefragt werden, damit sich lohnt, die Produktion anzufangen. Also ein typisches äh, Huhn- oder Ei-Problem. Es ist im Moment beides nicht da, aber die Idee ist da und äh, vielleicht wird uns erst die Not dazu bringen, vernünftig zu werden, wie es leider schon so oft war. Aber das ist ein System, was machbar ist. Ja, wir haben auch da eine Masterarbeit zu machen, machen lassen, José Bellera äh, von der TU Dresden, und der hat sehr schön gezeigt, dass man diese Sammlungen und Abführungen und Zwischenbehälter machen kann. Und er hat Varianten untersucht, mit oder ohne Kanalnetzanschluss. Es ist machbar, es ist kostengünstig und ähm, ja, da hoffe ich, dass es da irgendwann mal weitergeht. Ja, es gibt die Trockentoilettensysteme, das sind so einfache Behältertoiletten. Was sich bewährt hat, ist halt eine urin und zwei Behälter. Der eine wird dann sechs Monate benutzt, der andere sechs Monate. Und es wird nach der Benutzung immer halt eine Mischung von, ja, man kann verschiedene Sachen nehmen, trockene Erde, ähm, Sägespäne und so weiter, so dass halt äh, das Material bedeckt wird ähm, und das kann auch sehr schön aussehen hier wie in diesem Gebäude in Mexiko. Wir haben in Äthiopien solche Toiletten äh, ja auch bauen lassen für Projekte und äh, das hat einen gewissen Erfolg und das Interesse ist da, aber äh, die Trockentrenntoiletten sind aus meiner Sicht noch nicht so die ja, Lösung aller Fragen. Und ähm, die Behältertoiletten finde ich sehr viel besser als das. Und ähm, ja, hier werden Fetzes und Urin auch getrennt gesammelt und gibt auch dann Nachbauten hier, äh, so ein Toilettensystem. Und in der Ukraine äh, haben wir mit der äh, Organisation Women in Europe for Common Future, äh, Schultoiletten äh, mitkonstruiert und beim Bauen geholfen. Äh, ist ein schönes System und ähm, durch die Behältertoiletten und diese Möglichkeit der Lactofermentation ähm, sehe ich jetzt inzwischen bessere Wege. Wir haben auch in Äthiopien solche Trockentrenntoiletten für Geschosswohnungsbau gemacht. In China wurde für große Apartmentblocks sogar sowas gebaut und beide Projekte sind schiefgegangen. Dieses hier in China wegen Fehlinstallationen, wo dann die Entlüftungen aus den Toiletten irgendwo in den Küchen landeten. Absolut unglaublich und dann ist das rausgerissen worden. Und in unserem Projekt in Äthiopien haben wir diese Toiletten mit viel Aufwand entwickelt. Über Jahre und die Wohnungsgesellschaft hat dann halt die Wohnungen dann äh, freigegeben zum Bezug. Die Leute sind eingezogen. Niemand hat unseren Mitarbeitern vor Ort Bescheid gesagt. Lokale Leute hatten mir beschäftigt. Die haben erst später erfahren, dass jetzt die Leute da drin sind. Die waren nach wenigen Wochen da völlig entnervt, weil niemand ihnen sagte, wie man das verwendet. Und das Projekt war dann innerhalb von wenigen Wochen gescheitert. In einer der trockensten Gegenden der Welt. Dann wurden Spültoiletten eingebaut und in der Trockenzeit versagen die natürlich, weil kein Wasser mehr da ist. Und dann bauen die halt Grubentoiletten vor modernen Häusern. So lustig kann das werden. So, äh, dann äh, komme ich zum Abschluss. Zusammenfassung. Äh, ich habe ein bisschen was erzählt über den Hintergrund der Innovation. Also weg von diesen Systemen mit linearen Durchflüssen. Ähm, Aktuelle Entwicklungen. Äh, Dachgärten propagiere ich sehr. Äh, Urintrennung halte ich für eher schwierig, aber vielleicht wird das ja auch besser laufen mit neuen Entwicklungen. Äh, sinnvolle Entwicklungspfade. Ähm, auf jeden Fall die Dachgärten mit lokaler Versickerung, lokaler Trinkwasserversorgung. Und dann braucht man auch fürs Abwassersystem, wenn man einen Schwarzwasserkreislauf hat oder die Therapeuter-Behältertoiletten. Kein Kanalnetz äh, und damit braucht man in den Städten diese teuren, aufwendigen Kanalnetze nicht mehr und kann das Geld lieber investieren in sinnvolle Technik zur Weiterver ähm, Wiederverwendung und Trockentrenntoiletten für ländliche Gebiete, wo auch genug Platz da ist. Man braucht sehr viel Fläche, also pro Person braucht man ungefähr 200 bis 400 Quadratmeter Fläche, die gedüngt werden muss, also kommt einiges zusammen und man muss das auch tun. Mit Service Modell ist natürlich auch möglich, aber es ist halt tatsächlich eher sinnvoll für einen ländlichen Raum. Ja, und das ist so die Schlussvision. So kann das dann aussehen, dass man halt hier so, ein, so eine Art Kreislauf generiert. Ja, damit möchte ich schließen und danke für das Interesse. Kommentare und weiter Diskussion gerne hier unterm